Das verheerende Erdbeben vom 6. Februar 2023 in der Südosttürkei und Nordsyrien hat ein schockierendes Ausmaß der Zerstörung erreicht, während die Zahl der menschlichen Todesopfer weiter ins schier Unermessliche steigt. Wissenschaftler rund um den Erdkreis sind über das extreme Auseinanderdriften der Erdkrusten von mehreren Metern bei diesem Beben mehr als erstaunt. Ungekannte Bilder von völlig in sich zusammensackenden oder komplett umgestürzten Wohnblocks lassen den Beobachter von außen die außergewöhnliche Wucht dieses Erdbebens nur erahnen. Doch was viele Menschen ohnmächtig als unausweichlichen Schicksalsschlag oder als gottgegeben hinnehmen, wirft bei genauerer Betrachtung Fragen auf, die geklärt werden müssen – so häuften sich in den letzten Tagen Zeugenberichte, die direkt vor dem Erdbeben Anormalitäten am türkischen Himmel beobachteten, wie beispielsweise spiralförmige Wolkenbildungen sowie anhaltende elektrostatische Entladungen und Blitze in der höheren Atmosphäre. Sind dies mögliche Hinweise auf den Einsatz von Strahlenwaffen? die auch künstlich erzeugte Erdbeben unter Nutzung der elektromagnetischen Eigenschaften unserer Ionosphäre hervorrufen können? Dass dies keine bloße Verschwörungstheorie ist, sondern eine Tatsache praktisch anwendbarer Militärtechnik, sollte spätestens seit einer Konvention der Vereinten Nationen im Jahr 1976 einleuchten. Offenkundig fand zur Zeit des sogenannten Kalten Krieges zwischen den USA und der Sowjetunion ein regelrechtes Wettrüsten nicht nur in konventionellen Waffengattungen statt, sondern auch auf der Ebene von Wetter- und Erdbebenwaffen. Deren Existenz und Einsatz wird bis heute weitgehend geheim gehalten. Dennoch kam es zu einer sogenannten N-Mod-Convention der UNO und dies sicherlich nicht ohne Grund. Darin wird der militärische oder jeder andere feindliche Gebrauch umweltverändernder Technologien verboten. Ausdrücklich erwähnt sind Erdbeben, Flutwellen, Störung des ökologischen Gleichgewichts einer Region, Änderungen von Wetterstrukturen wie Wolken, Niederschlägen, Wirbelstürmen verschiedener Art und Tornados, Änderungen der Klimastrukturen, Änderungen der Meeresströmungen, Änderungen des Zustands der Ozonschicht sowie Änderungen des Zustands der Ionosphäre. Spätestens seit den 70er Jahren häuften sich Erdbeben weltweit, insbesondere solche, deren Hypozentren sich in einer relativ flachen Tiefe von exakt 10 Kilometer befanden. Einer seismologisch besonders kritischen Zone, da im Erdinneren eingelagertes Wasser in diesem Bereich dem Siedepunkt, das heißt der Gasverdampfung, bereits sehr nahe ist. Mit nur etwas gezielter Zusatzenergie zur Verstärkung der erdeigenen Resonanzfrequenz können starke Druckwellen im Erdinneren erzeugt werden, die in Gebieten, die ohnehin schon erdbebengefährdet sind, besonders zerstörerische Auswirkungen haben. Zahlreiche Staaten der Welt unterzeichneten die UN-Konvention, darunter auch die Sowjetunion und die USA, etwas zögerlich in den 80er Jahren. Die USA unterzeichneten die freiwillige Verpflichtung jedoch mit bestimmten Vorbehalten, deren Inhalt bis heute nicht öffentlich zugänglich ist. Diese Unterzeichnung vor rund 40 Jahren garantiert jedoch nicht, dass solche hinterhältige Waffensysteme danach tatsächlich nicht mehr zur Anwendung kamen. Man muss vielmehr davon ausgehen, dass an bereits bekannter Militärtechnik so lange weitergeforscht und ihre Einsatzmöglichkeiten noch präzisiert werden, solange keine konkreten völkerrechtlich bindenden Anklagen wegen Kriegsverbrechen gegen die Menschheit stattfinden. Dass es sich bei den zerstörerischen Beben am Morgen des 6. Februar 23 im türkisch-syrischen Grenzgebiet nicht um eine natürliche Naturkatastrophe, sondern um Kriegsverbrechen handelt, ist nicht bewiesen. Es fällt jedoch auf, dass die Beben mit den Werten 7,7 und 7,6 auf der Richterskala nacheinander jeweils in einer Tiefe von exakt 10 Kilometern stattfanden, wobei das zweite Beben interessanterweise im Nachhinein auf 15 Kilometer korrigiert wurde. Zudem wurden in den Wochen zuvor keinerlei relevante Vorbeben registriert, die über dem Magnitudenwert von 4,0 liegen. Nachbeben hingegen, auch stärkere, ereigneten sich in den Tagen danach noch hundertfach. Auch dies können weitere sich verdichtende Hinweise auf den gezielten Einsatz von Erdbebenwaffen sein. Ein direkter Nachweis bleibt jedoch schwierig, insbesondere die direkte Zuweisung, woher und wer genau den Einsatz solcher völkerrechtlich verbotenen Waffen heimtückisch ausübt. Es gibt jedoch noch weitere Auffälligkeiten und Fragen rund um das Beben in der Südtürkei. Ist etwa die Türkei unter Erdogan aus Sicht der US-geführten NATO ein zunehmend unzuverlässiger Bündnispartner geworden? So war zum Beispiel eine Kooperationsbereitschaft der Türken hinsichtlich eines NATO-Beitritts Schwedens bis heute nicht zu erkennen, was die Beziehungen zu den USA auf einen Tiefpunkt sinken ließ. Eine zunehmende politische und wirtschaftliche Hinwendung der Türkei nach Russland und China hingegen wurde in letzter Zeit immer deutlicher, nicht nur was die Versorgung mit russischem Erdgas mittels der Schwarzmeerpipeline pipeline TurkStream betrifft. Die Türkei hat sich auch immer mehr zu einem wichtigen Knotenpunkt für die Energieversorgung Europas entwickelt und ist selbst einer der größten Abnehmer für russisches Erdgas. Auch als Transitland ist die Türkei von großer Bedeutung für den europäischen und asiatischen Erdölhandel. Die Folgen des Erdbebens sind derzeit für die aufstrebende türkische Energiewirtschaft massiv. So wurde der Betrieb des wichtigen Ölexportterminals in Sehan eingestellt, an dem unter anderem die Pipelines aus dem Nordirak sowie aus Aserbaidschan enden. Diese Pipelines verlaufen mitten durchs Erdbebengebiet in der Südosttürkei. Doch auch auf der Ebene internationaler Politik agierte die Türkei unter Erdogan immer selbstbewusster. So wurde durch die Initiative der Türkei am 29. März 2022 in Istanbul zwischen Russland und der Ukraine ein Friedensabkommen verhandelt, was jedoch im Westen auf deutliche Ablehnung stieß und letztlich vereitelt wurde. Russland war es auch, dass der Türkei in 2016 deutliche Hinweise auf einen geplanten Militärputsch gegen die Regierung Erdogan übermittelt hatte, welcher sich bereits in seinen Anfängen befand, jedoch erfolglos blieb. So unberechenbar die türkische Regierung aus westlicher Sicht auch agieren mag, ein strategisch wichtiger NATO-Partner ist die Türkei dafür umso mehr. Schließlich befindet sich der NATO-Luftwaffenstützpunkt in Chilik, mitten im türkisch-syrischen Grenzgebiet und damit nicht nur nahe dem Epizentrum des Megabebens, sondern auch unmittelbar an der Grenze zu den nach wie vor unbefriedeten türkisch-syrischen und türkisch-kurdischen Kriegsgebieten. Zudem bleibt in Chilik sicherlich ein wichtiger Luftwaffenstützpunkt in strategisch günstiger Lage zwischen Schwarzem und Kaspischem Meer, die bisher weitgehend russische Hoheitsgewässer waren. Und nicht zuletzt befindet sich eine wirtschaftlich und militärstrategisch äußerst wichtige Wasserstraße unter türkischer Kontrolle. Die Meerenge Bosporus, die durch Istanbul über die Dardanellen direkt vom Schwarzen Meer ins Mittelmeer führt, sprich Russland den Weg zu den Weltmeeren öffnet und der US-Navy umgekehrt den Weg vor Russlands Haustüre. Wenn Erdogan sich hier nicht als verlässlicher und gefügiger Pförtner erweist, dann wird er aus Sicht der USA ein ernstzunehmendes Sicherheitsrisiko darstellen. Ein möglicher Grund für den Einsatz von Erdbebenwaffen als Druckmittel und warnender Schuss vor den Bug des innenpolitisch bereits auf wackeligem Boden stehenden Präsidenten Erdogan? Keinesfalls, könnte man sagen, waren doch die treuen NATO-Partner aus den USA bereits wenige Stunden nach dem Beben mit einem großen Heer an Helfern und Rettern sehr schnell vor Ort. Doch so ganz uneigennützig wird der US-amerikanische Hilfseinsatz vermutlich nicht sein, wenn man bedenkt, dass die Hilfseinsätze der US-Navy in jüngerer Vergangenheit gleichzeitig auch die gut vorbereitete Errichtung von Marinestützpunkten mit sich brachten. Dies geschah beispielsweise nach dem verheerenden Erdbeben in Haiti von 2010, sowie auch nach dem Seebeben vor Indonesien von 2004. Dort ermöglichte die Präsenz der US-Navy die Kontrolle einer der meistbefahrenen Seestraßen der Welt, die Straße von Malacca, ganz nah vor der Haustür Chinas. Es bleibt daher abzuwarten und genau zu beobachten, welchen Interessen auch solch schreckliche Naturkatastrophen vor allem in geopolitischer und militärischer Hinsicht nützen und wem sie, abgesehen von der geschädigten Bevölkerung, nachhaltig schaden. Sollte sich der Einsatz von international geächteten Erdbebenwaffen durch untrügliche Beweise verdichten und bewahrheiten, muss dieses Vorgehen als geopolitischer Terrorismus zur Massenvernichtung und als Kriegsverbrechen im Format XXL geahndet und fortan unter unabhängige Kontrolle gebracht werden.